Dann Klappe. Bitte los. Ja, der erste Drehtag ist vorbei. Alle waren hochmotiviert. Es war sehr anstrengend. Aber wir haben es geschafft, die komplette Episode 1 abzudrehen. Das heißt, die ersten sieben Pizzas sind geliefert. Wir laufen. Bitte öfter. Okay. Die Pizza ein bisschen höher halten. Genau. So, ich mache jetzt eine zweite, also die erste ich weiß nicht. Und wieder los. Natürlich mussten wir ein paar Sachen erst ausprobieren, ob die funktionieren. Normal. Ja jetzt noch einmal das Garlic und dass du das sie direkt vor die Nase hattest. Das hat gerade ähnlich. Steht auf der Tunnel. <lacht> Nein, ich schmeiße das nochmal. Du gehst am besten, setzt die hin. Und jetzt holst du sie hin. Also, ich komme zuerst von äh, rechts ins Bild. Ja, Und dann, jetzt stellst du die hoch, wenn du nach links gehst. Machen wir das und dann musst du musst ein bisschen mitfahren. Wir müssen das ausprobieren. Eigentlich habe ich mir gedacht, du gehst los bei, dafür wollen wir uns wirklich von Herzen bei euch bedanken. Mit Einkaufsgutscheinen, Spielekonsolen, vielen, vielen anderen. Und während er sagt, Einkaufs-, also während der Aufzeit, was in den Backen drinnen ist, gibst du die 3D-Brille auf. Stell stelle mich dann einen rein. Und ja, also eins, zwei, drei. Und dann. Dann nehme ich schon. dich zum Rainer, setzt da die 3D-Brille auf und schaust auf die Leinwand und der Eich geht nachher auf die Seite wo halt äh, der Konzert steht und du drehst dich mhm. dann auch zur Leinwand und siehst ebenfalls die drei Drehbilder auf. Mhm. Das war's Ob sie das jetzt ausgeht mit dem Weg da Oma, weiß ich nicht. Du müsst ja, das müssen wir schauen, früher losgehen. Ähm, das wir der noch. Blick auf die ist wie ist der Überraschend, dass die da sind oder bei Mitgliedern? Nein, ihr wollt nicht sein, sein, zurück, glaubt's nicht, ihr kommt es uns aus. Das ist der Blick. Den Drehplan bin ich zwar ein bisschen hinterhergehängt, aber am späten Nachmittag konnten Lisa und Lara endlich Mike und Steve kennenlernen. Bitte los. Ah, ihr seid sicher Lisa und Lara. Ihr habt da ja ein ganz, ganz tolles Video gedreht. Ah, ich bin... Tja, ich freue mich schon auf den nächsten Drehtag. Da geht's ans Meer.